Wie kann man in R variablen Labels definieren? Ich zeige das wie immer anhand eines Beispieldatensatzes. Der Datensatz heißt Orange und den lade ich mit diesem Zuweisungsoperator hier als Objekt Data in meine Arbeitsumgebung hinein. Dann sehen Sie hier das Objekt Data. Wenn man draufklickt, kann man sich das anschauen und sieht, dass dieser Datensatz hier drei Variablen enthält. Wir wollen jetzt mal beispielhaft für eine der drei Variablen ein variablen Label definieren. Und dafür braucht man zunächst mal ein Package, das heißt hier HMISC. Und wenn Sie dieses Package installiert haben mit diesem Befehl hier, dann müssen Sie es noch laden mit diesem Library-Befehl. Wenn Sie das beides gemacht haben, haben Sie das Package zur Verfügung. Es bietet noch jede Menge andere Funktionen, unter anderem aber dann diesen Label-Befehl. Und der ist ganz einfach aufgebaut. Sie schreiben Label, dann in Klammern, welche Variable Sie mit einem variablen Label versehen wollen. Das ist in diesem Fall also im Dataset Data dann mit Dollarzeichen abgetrennt der Variablen-Name Tree. Und zu diesem variablen wollen wir jetzt eben einen Variablen-Label hinzufügen, also sozusagen ein Etikett, was an diese Variable drangehängt wird. Dafür verwenden wir den Zuweisungsoperator hier und dann können wir in Anführungszeichen einen Variablen-Label hinschreiben. Ich habe jetzt hier einfach mal Baumnummer als Variablen-Label gewählt. So, Wenn wir das Ganze jetzt ausführen... Indem wir es markieren und dann hier oben auf Run gehen, dann sehen wir unten, dass der Befehl ausgeführt ist. Und wenn wir mal in den Datensatz reinschauen, dann sehen wir jetzt hier, dass zusätzlich zum Variablen-Name Tree dort das Variablen-Label Baumnummer auftaucht. So kann man das jetzt für alle seine Variablen machen und hat dann die Variablen-Labels für den Datensatz definiert.